Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von We Love Car Parts. Heute steht unser Fokus nicht auf das Auto-Ersatzteil an sich, sondern auf der Firol Academy. Wir zeigen euch mal, was wir hier so tolles anstellen können. Viel Spaß! Ja, herzlich Willkommen hier im Foyer der Academy, so der erste Raum, in den man reinkommt. Wir haben hier direkt schon mal eine kleine Einsicht in unsere Produktpalette. Wir haben auch unsere drei Qualitätsmarken dargestellt, FEMO, WEIKO und AKOYA. Außerdem natürlich sehr auffällig unser Formel 1 Simulator. Und wenn Kunden zu Besuch kommen oder Veranstaltungen gebucht werden, ist es immer ganz nett als erstes hier reinzukommen. Hier in der Academy werden aber natürlich nicht nur Besucher empfangen, sondern hier finden auch hochinteressante Schulungen statt. Und wo die stattfinden, das zeigen wir euch jetzt mal. Kommt mit! Wir befinden uns hier im Herzstück der Academy, denn hier finden die Schulungen statt. Wie man schon erkennen kann, wurde fleißig aufgebaut für die anstehende Online-Schulung. Die Schulungen werden von Johnny und Aaron geleitet und dort vermitteln sie uns ihr ganzes Kfz-Wissen. Natürlich ist die Academy nicht nur für online Online-Schulung da, sondern auch für Präsenzschulungen. Leider lässt es die Situation momentan nicht zu, aber wir hoffen, dass wir hier bald endlich wieder Full House haben. Unser Schulungsangebot findet ihr übrigens unter www.firol-academy.de. Durch unser modernes Mediensystem können wir Produktpräsentationen, Unternehmensvorstellungen und weiteres ganz einfach digital und live ins Ausland streamen. Ganz wichtig, hier finden allerdings nicht nur Schulungen statt, sondern hier werden auch sogenannte Expert-Kits entwickelt. Aber was das genau ist, dafür habe ich mir Hilfe geholt. Arend, würdest du uns bitte mal erklären, was sind eigentlich Expert-Kits? Du, ganz einfach. Erstmal haben wir einen schönen großen Karton und in diesem Karton ist eigentlich alles drin, um eine Reparatur durchzuführen. Hier zum Beispiel für einen Getriebeölwechsel an einem Fahrzeug. Da ist die Ölwanne drin, die Schrauben für die Ölwanne, das passende Öl. Und dann bei diesem Fahrzeug muss dieser Stecker noch erneuert werden, der ist auch gleich dabei. Wow, das klingt ja schon mal super und mega praktisch. Und wie genau entwickeln wir die jetzt? Entweder machen wir uns als Praktiker darüber Gedanken, wir haben ja auch eine gewisse Berufserfahrung, oder wir fragen unsere Werkstattkollegen, die irgendwo in den Werkstätten schrauben und sagen, Mann, wäre toll, wenn man das und das zusammenstellt. Vorteil ist, man ist in der Werkstatt schneller mit der Reparatur durch, man kann also alles in einem Stück durcharbeiten und muss nicht auf Ersatzteile warten oder sie irgendwo anders verkaufen. Für alle, die gerne online unterwegs sind, haben wir unter www.virol-academy.de einen virtuellen Rundgang für euch vorbereitet. Unser Rundgang ist abgeschlossen, wir befinden uns hier auf der Rückseite der Academy. Wenn ihr Interesse habt, dass wir die neue Zentrale oder das neue Logistikzentrum ein wenig präsentieren, meldet euch, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns zum nächsten Video. Bleibt gesund, ciao!